No. Ich kann mich ja nicht schreiben, fuck oh. Ich habe immer so ein viel kleineres Handy gehabt und jetzt plötzlich habe ich die Lust. Also, das war mein altes. Ich komme auf die Lust, teilweise nicht ganz mehr. Ich vertippe mich mega auf Okay, also wir kriegen sie später. Ich die Fehler schon noch mal aufladen, denn anscheinend ist gut zu wissen. Also, dann... Bo... Oh, Bo oh wow. Oh, wow. ist die upo karte Code Veronica. anti bow Gas. Okay, anscheinend ist es nur ein Material. Antartica. B.O.B. Rune hier. Ja. Antartica Terminal Rest. Antartic Transport Terminal 2 Das war der Raum, den ich noch nicht betreten habe. Ich stelle das ist für youtube Ist zum Lichten zu sehen. Genau, das ist der Raum, den ich nicht betreten habe. Jetzt ist es drei Schwach. Ich habe zwei gesehen, jetzt. Eine steckt im Boden fest, du kannst gekillt werden. Ja, das yeah, Sorting Room habe ich hier. Das sind drei Shotgun Cells, lock the locker in the northeast corner. Da bist nicht Jetzt habe ich keine Shotgun, da bist Weil ich die anscheinend übersehen habe. Entweder kriege ich die Shotgun noch, weil ich habe sie auch übersehen, wie jede andere Waffe. Obwohl ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich übersehe alles, aber anscheinend übersehe ich die wichtigen Sachen. Ich habe Gegengift, ich habe äh, in diesem Raum blaue Pflanzen, die ich kriege. Let's go. Ich muss mich verarschen, die leben nach dem immer noch. Wenn ich jetzt sterbe wegen diesem verdammten Dreck. Hier ist offen. Sie ist nicht offen. Fuck. da ist noch etwas. Noch mehr Mut. Ich. Das mich, ich sehe sie da. Die können nicht Was habe ich denn hier zu tun? Da denn? Ah! Ich ah. glaube, ich verstehe es. Das Glaube. Ich verstehe es, ja. Der Barcode ist benötigt, damit der Lift, äh das Lieferband weiß, dass es den, wo dieses Paket hin muss. Wahrscheinlich, wenn ich das Gift freisetze, muss ich danach diese Gasmaske holen, weil ich dann wieder die wieder bemüht habe. Hey, ist ja nichts Neues in diesem Spiel. Also, dann nutze ich den Barcode auf. Kleber. Jetzt habe ich Inventarplatz. Ja, jetzt muss der ja nicht mehr den Jungen laufen. Genau. Ob das Gift jetzt freigesetzt worden ist, weiß ich nicht. Es wurde definitiv freigesetzt. Werden. Das Gas muss natürlich auch. Oh. Ich brauche kein BMW Gas, weil ich mit weh okay bin. Jetzt, jetzt habe ich die Spinnen. Ja, ganz gut cool. damit bin, ich sehr cool. ich bin so. ich ähm was ist sehr gut ich weiß ich guck jetzt einfach alles was ich, hier, was ich nicht habe B, B, B Nein das ist die Bowgun Was lieben die B.O.Vs und was die B.O.Vs sind steht aber nicht mal Waffenraum nochmal, ob du was bist. Weil jetzt habe ich. meiner Meinung nach alles gemacht, was ich kann. das Spiel sagt wahrscheinlich wieder, nee, du hast ein Rittel gemacht von dem, was du kannst. Nicht immer. Weil also das Spiel ist so unglaublich nett zu mir ist, habe ich nicht das habe ich nicht glaube. Ich war weiß ist eigentlich ganz gut. Cool. Jetzt habe ich auch die Gaswasser. Ich kenne aber, halt, was ich da eigentlich brauche. Ich gehe doch mal hier reinschauen, weil hier war eigentlich auch nichts. muss ich ja von irgendwo BOW-Granaten kriegen jetzt, aber von wo? Hier war nur der Stromgenerator. Ich gucke jetzt ganz kurz nach, wo ich BOW-Granate finde. Grenade, Veronica, nee. Granite, Bow, Fortnite. Ja, genau. Das ist fast dasselbe. Veronica. Bogas gas rounds, dankeschön mm -hmm. Item-Type-Avonition, hätte ich nicht gedacht Workroom can only... The workroom can only be kept when the second eagle plate is acquired Okay, wahrscheinlich habe ich das schon. So wie es aussieht, ist es noch ein Schloss. Das habe ich schon gemacht. Hier oben ist nichts. Ich gehe nur noch mal schauen. Ich will so absolut. Nicht. Ich habe keine Ahnung. Da ist so eine kleine Spinne drin, aber die habe ich jetzt echt Freude gehabt. Weichen gehen, aber ich habe Angst, dass ich jetzt sterbe. Und diese Motten sind auch nicht gut. Weil jetzt habe ich schon 3-4 Stunden, dann hätte ich 40 Minuten gewasst, wenn ich jetzt sterbe. Deswegen. Oh, Veronica. Ich bin Verbo. Ich weiß nicht, wie Ich brauche... Ah, hier kommt doch eine... Wow, dankeschön. Hm. Oh, ich habe irgendwas mal so. Hm. Ähm, genau. die Zombies sollen ja alles die ist nochmal sein. Das Black Widow ist nur die Zeit. Bon die Black Widow sind es nicht wert, beachtet zu werden. Nein, nein, die springt dich nur an. Alles klar. Alles klar. wenn Griff auf diese Bomben anpassen müssen claire wird nicht in der lage sein zu tun, sofern ihr die vordersloch nicht angeschaut habt also muss ich kurz drauf anschauen gehen dass ich es das sicher weiß ja die gasmaske habt euch Beim also ich gehe jetzt sicherheitshalber diese Form noch einmal anschauen, dann soll ich zurück in den Speicher machen. mal die ganzen Profile löschen, brauche ich eigentlich gar nicht alle. Eigentlich brauche ich nur eins und das ist noch wenigstens wurde sondern dass ich seit Jahren nicht fertig spiele, von Ja. Machen wir weiter. Jetzt passt ein PS1 Controller, also PS4. Das bestätige schon, war das neue Alright, also zurück zu diesen hesselfiechern, die ich jetzt alle erschießen muss, weil es... Nein, nein, ich hab nicht... ich hab... Jetzt hab ich einfach für diesen Drecksding am Rücken, geil. Ich liebe dieses Spiel, Mann. Also Shotgun Shell kann weg, Gasmaske... Ich, weiß, ich, ich behalte ihn was Machen. Ja. Speicher. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin eigentlich recht zuversichtlich. Auch wenn ich anscheinend für Cl Rank A bräuchte ich keine Reset, also kein Sterben. Und möglichst kein Speichern, weil ich ja nicht sterbe. Okay. Außer, was ja sinnlos ist, Speichern nach dem Tyrant ist okay. Eigentlich zu Immortal, das ist die ich gar nicht dahin. Wieder raus zu den Drecksmotten. Wenn ich vergiftet werde, resette ich direkt. Okay, sehr gut. <lacht> Diese Geste, dem die Tür zu setzen, ist so gemein. Aber das habe ich schon gemacht. Ah ja, nein. Cute. Brief des Butlers Werte Sir Alfred, bitte verzeihen Sie, dass ich Sie durch diesen Brief von meiner abrupten Abreise in Kenntnis setzen muss. Ich habe bereits für Ihren Vater gedient, Lord Alexander, und habe entsprechend lange an den Freuden und Sorgen der Ashfords teilhaben dürfen. Lord Alexander verschwand vor fast 15 Jahren unversehens und dann kostet es ein... Unfall? Dann kostet ein Unfall bei einem Experiment unsere geliebte Alexia das Leben. Ihnen wurde die Verantwortung als Familienoberhaupt schon in sehr jungen Jahren auf die Schultern gelegt und sie verloren fast den Verstand, dass sie in alle ihre Verwandten genommen wurden. Ich konnte nichts tun, um ihnen zu helfen und fühlte mich völlig hilflos. Ich dachte erst daran, mich zur Buße umzubringen, doch dann wurde mir klar, dass es eine Beleidigung für Lord Alexandra und Alexia dort in der anderen Welt gewesen wäre. Scott Harmon, Butler der Ashford-Familie Dann will dieser Hamster die ganze Zeit dieses dumme Geräusch. Butler wurde zu einem Tyrant mutiert, what the fuck? Ja. Wir können ihn ja nicht mal töten, weil Tyrant. Ach du Scheiße. Oh, lol. Maschinenraumschlüssel auf der Topf. Maschinenraum, wo war der Maschinenraum? Da, wo es blinkt. <lacht> Also ich muss raus geradeaus die Treppen hoch und dann da einmal rum. Ja, let's go. Hätte ich das gewusst, hätte ich erst jetzt gespeichert in der Kiste. Aber naja. Nein! Ehrlich ja, glaube, ja. Ich hab ein Ei auf der Schulter. Ich bin ich wieder vergiftet. Uh. Ah. Bin ich jetzt schon vergiftet oder wär's jetzt nicht angreift? Ich weiß gar nicht, ob ich blaue Medizin dabei habe oder nur diese eine... Äh, diese eine Ich weiß, ich bin, wo Entweder ich finde was oder ich finde nichts und sterbe. Beides ist möglich. Okay, ich war gerade unten auf das Gehirn. Ja, okay. Claire! It looks like there's an Australian observation base. About seven miles away from here. That should be our target. Great news! And take a look at that! It's a digging vehicle! If we break the wall with it, we might have a chance. Okay, let's, let's do it! Ihn. Fuck. It's all my fault. Falsche Übersetzung, aber guter Versuch. Don't ja, Doch, that. es ist seine Schuld. Listen to me. Will escape from here. Nein, halt Maul. Lass ihn. Ja, ich, ich muss mit ihm entkommen, ich habe eh keine Chance, aber. Come on. We've got to shut off the gas. If we split up, we'll have a better chance of stopping it. <sighs> okay. Steve. Oh, ich du Don't forget. We'll get out of here. Together. Um, I'm back. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich diese machen Das Problem ist wirklich, dass diese Motten-Dinger mich nicht sofort vergiften, sondern erst ein paar Sekunden später. Weil sonst hätte ich easy gesagt, äh, ich mache das, dass ich die äh, einfach äh, dass ich die sofort fresse und weiterlaufe. Aber dann habe ich diese Larven am Rücken, die wieder. Die voll komisch aus, so halb durchsichtig die wieder giftig werden können. Der ist davon ist auch echt mühsam. Ich glaube, ich muss das nochmal neu anfangen. Das ist mir jetzt auch zu blöd, ehrlich gesagt. Ich, ich waste so viel. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Ich habe gespeichert vom Tyrant. Wir machen kurz den Tyrant nochmal neu. Und wir gehen nochmal kurz zu Steve. Wobei ich glaube, ich kann beide Cutscenes skippen, immerhin. Mm-hmm. Ich wollte eigentlich kurz das nachschauen. Also nicht wegen Story was anderem. Okay. Hm. Interesting. Ah! Resident Evil.